Willkommen bei Klarsehen. Wir sind heute in Wien. Wir haben he heute hier einen Manuel. Der Manuel war über zehn Jahre lang in den österreichischen Medien, vor allem bei den Sender zu Hause. Und er hat sich heute für uns Zeit genommen, dass wir ein Interview führen. Manuel, danke, dass du Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja. Ist ja eigentlich in deinen Räumlichkeiten. Ja. <lacht> sag jetzt mal, wo das Interview stattfindet. Aber trotzdem hast du dir die Mühe gemacht, extra von Innsbruck nach Wien zu kommen. Und ist mir auf jeden dafür. Fall wert gewesen. Ja. Manuel, was kannst du uns über die österreichischen Sender erzählen? Ja, sehr sehr vieles. Also da müsste ich jetzt einmal weit ausholen und ins Jahr 1999 zurückgehen. Mhm. Damals hatten wir gegenwärtig die Situation, dass wir noch ein Rundfunkmonopol hatten. Mhm. Es gab damals ja nur ORF 1 und 2 mhm. und 3 mhm. was ja eine Partnerkooperation mit der Schweiz und dem deutschen Fernsehen ist vom ORF. Aber es gab de facto keine Privatsender, es gab zwar Telekabel, nur wir wurden ja halt dann von den deutschsprachigen Privaten, sprich RTL, Pro7, Sat1, nach Österreich reingestrahlt. Mhm. 1999 bin ich dann bei Wien 1 reingerutscht, das war damals ein Wiener Stadtsender, also Regional-TV gab es schon, aber es gab kein terrestrisches. Mhm. Und unter der Führung des Thielmann Knechtel, das ist einer der Söhne vom, äh, vom Maler, von Ernst Fuchs, mhm. Äh, wurde dann aus Wien 1 ATV, Austria Television, mhm. der erste österreichweite Privatfernsehsender. Und mhm. ging mit 1.1.2000 und eher. Und da war ich dann äh, Mitglied einer Talkredaktion, habe dort anfangs, weil ich war ja noch ein junger Bursch, du musst dir vorstellen, ich habe äh, mit 23 ohne Journalismus oder, oder Publizistikstudium, bin ich da wie die Jungfrau zum Kind reingerutscht. Mhm. Wie viele, also Fernsehen ist eigentlich so eine typische Quereinsteigerbranche und habe dann Talks gemacht für ATV. Mhm. Das war das erste Jahr so ein Trash-Talk mit Hachi Bankhofer, äh, der jetzt äh, der Sohn von dem berühmten Dr. Bankhofer mhm. ist. Der, der Hachi ist jetzt wieder beim Radio, kam vom Radio ursprünglich auch. Und der hat dann so einen jugendlichen Daily Talk mit dem Namen Speed gemacht, mhm. was so Trash Talk aller Bärbel Schäfer, Arabella Kiesbauer, damals war es in den 90er Jahren, glaube ich. Mhm. Die kennen die meisten, die Älteren vielleicht noch diese Formate. Mhm. Das war halt so ein Format. Das zweite Jahr bin ich dann aber aufgestiegen oder wollte wechseln und habe den Headline Talk gemacht. Mhm. Das war mit der Heide Schmidt, mit der Politikerin mhm. und dem Dieter Mohr. Mhm. Und das war eigentlich der erste österreichische tägliche Polit-Talk, live auch. Mhm. Und dann haben die Heide Schmidt und der Dieter Mohr zusammen moderiert. Und da ging es halt auch um die tagesaktuellen politischen Themen immer mit einem Gast. Mhm. Das habe ich dann gemacht, das war dann 2002, und die Produktionsfirma, die damals im Auftrag von ATV diese Formate produziert hat, ging dann pleite, das war ja, Brassel ja. und Stampf, und eine deutsche Firma namens Red Entertainment, die damals diese VERA produziert hat, auch so eine ja. Talk-Königin unter Anführungszeichen. Mhm. Die haben dann wieder ein neues Talkformat inszeniert, das habe ich dann noch ein Jahr mitgemacht. Und dann bin ich irgendwie mal weg von den Medien, weil ich wissen wollte, ich war noch sehr jung, jetzt möchte ich mir was anderes noch anschauen. Und ich konnte mal recht gut mit Kindern und Jugendlichen und habe mir gedacht, jetzt probierst du mal die Sozialarbeit. Mhm. Und bin dann mit Abendkursen Kinder- und Jugendbetreuer geworden, mhm. habe dort natürlich auch Medienprojekte gemacht mit den Kindern, also Kinderfernsehen, weil wir hatten Video-Equipment, die waren recht gut ausgestattet, einen eigenen Schnittplatz. Also ich habe Kindern gezeigt, wie man äh, Fernsehbeiträge baut. Mhm. Und das habe ich dann zwei Jahre gemacht, weil halt die Entlohnung so lausig war. Ja. Also ich bewundere diese Menschen, die diesen Knochenharten Job ein Leben lang ausüben, Sozialarbeit. Weil es geht richtig rein und bekomme kaum Anerkennung und der Verdienst ist auch sehr mäßig. Bin dann zum Print gekommen, bei einem Printmagazin. Für Luxusgüter war ich einerseits für Anzeigenverkauf zuständig, andererseits auch für Artikel, also als schreibender mhm. Journalist. Dieses Format, also die Publikation gibt es heute noch, heißt Art Quarterly, mhm. so Kunst im Quartal. Mhm. Spricht eher die, die äh, reichere Schicht an, ja, weil wir hatten Werbekunden, Dior, Bentley, Lamborghini, Cadillac, also alles diese Hochpreissegmentkunden, weil auch das Heft, ich habe jetzt leider keins mehr da, wirklich sehr, sehr nobel aufgemacht war. Mit 18 Karat Blatt, Goldcover und so. Mhm. Nur, da kam der erste Betrug für mich, der erste Aha-Moment. Der hatte angegeben eine Druckauflage von 30.000 Stück. Ja. Und ich als Anzeigenverkäufer oder als Anzeigenverkäufer gehst du ja entweder zu den Kunden oder zu den Agenturen, die Kunden betreuen, mhm. stellst deinen dein Titel vor, und, und dann sagt er, ja, in dem Umfeld würden wir uns gerne sehen und haben wir Budget oder auch nicht. Nur sind die von 30.000 ausgegangen. In Wahrheit hat der Mann nur 3.000 gedruckt. Mhm. Und das ist aber kein Einzelfall, wie ich dann im Nachhinein recherchiert habe, sondern das ist äh, Methode. Mhm. Es gibt zwar eine Auflagenkontrolle in Österreich, doch die ist freiwillig. Mhm. Das ist die österreichische Auflagenkontrolle, heißt ÖAK. Mhm. Da kannst du dich als Printmedium melden und sagen, ja, ich gebe euch meine genauen Druckdaten bekannt. Mhm. Das ist aber freiwillig, das ist nicht verpflichtend. Das heißt, diese meisten Magazine, jetzt weniger die Tageszeitungen, sondern eher so diese Monats- oder Quartalshefteln, kann man sich sicher sein, dass die feiten, was ihre Auflage angeht. Mhm. Der Web war jetzt auch mal unlängst im Gespräch, dass da die Auf-, also die, Quoten nicht gepasst haben, die was vermittelt worden sind, sind ist ja nicht vom OF ausgegangen, aber von AGTT, ja, die was das eben erhoben haben. Das, das ist natürlich auch ein Abhängigkeitsverhältnis dort, ob sie jetzt dem OF das so gut gemacht haben, das weiß man jetzt nicht so, weil das hat man nur mal kurz als Schlagzeile gelesen, aber dass war näher aufgeklärt worden ist, ich habe ich leider nicht gefunden. Ja, diese Auflagen oder Quoten, wenn du das jetzt schon ansprichst, das ist ja auch höchst dubios. Man kann auf www.agtt.at mhm. jeweils sich anschauen, die Quoten vom Vortag von allen Sendern, die in Österreich senden. Mhm. Das sind die Quoten immer vom Vortag. Und anhand dieser Quoten orientiert sich natürlich auch die Werbewirtschaft. Ja. Ich habe jetzt unlängst mit einem Ö1-Journalisten ein Interview geführt und haben auch gefragt, wie quasi... Äh, die Quoten erhoben werden und er hat mir mitgeteilt, das wird nur alle paar Monate gemacht. Beim Radio ich, jetzt. Beim Radio jetzt, alle ja. paar Monate und es funktioniert so: da gibt es 5000 Teilnehmer, die haben bei ihren Radiogeräten so anhängen und je nachdem, was sie dann eben für den Radiosender einstellen, wird es dann auch mitgeschaut. Ja. Aber es wird nur alle drei oder vier Monate gemacht, hat mir mitgeteilt. Ja, und beim Fernsehen findet es täglich statt, nur auf eine höchst dubiose Art und Weise, weil es gibt äh, angeblich 1100, also 1500 äh, Teletesthaushalte, mhm. die angeblich die sozialen Schichten äh, repräsentieren sollen. ja, Und das Verhältnis auch zwischen Jung und Alt. Und das habe ich mir, das habe ich erfahren 2008, seitdem frage ich jeden, kennst du jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der ein Teletesthaushalt war? Mhm. Kennst du jemanden? Ich kenne keinen. Nee, keiner. Mhm. Ich frage jeden, wenn wir zu dem Thema kommen. Mhm. Sollten wir vielleicht einen Aufruf machen, wenn jemand jemanden kennt, bitte soll er sich bei uns melden? Bitte, ja, weil das würde mich auch interessieren. Ja. Genau. Ich habe jetzt in acht Jahren äh, Fragestellungen keinen einzigen Menschen gefunden, der jemanden kennt. Ich verstehe. Und wenn man da eine Anfrage macht, quasi, dass man eben... Aber wo Datenschutz bestehen. Datenschutz, nämlich natürlich. Und, und der Clou ist ja der, man könnte ja, wir leben im Zeitalter des Internets, Österreich hat Glasfaser-Internet, mittlerweile Wien, und alle unsere UPC- oder Telekabelboxen hängen doch schon am Netz. Es wäre ein leichtes für die Industrie, ganz genau zu eruieren, wer wann was sieht und wann auch wegzeppt. Mhm. weil ja die Kisten alle schon am Netz hängen. Mhm. Aber das macht man nicht. Ja. Da werden verschiedene Interessen da sein, Na, klar. Mich an. Vor allem diejenigen, die was verkaufen, die Werbung, haben das Interesse, dass halt das Beispiel geschönt. Natürlich, das, das, wird das wird geschönt, also da bin ich ganz, ganz sicher. Und ähm, das Traurige ist ja das, und da muss ich jetzt dann wieder weiter in meiner Chronologie, ich bin danach zwei Jahren in Intermezzo bei diesem Printverlag. Wieder im Fernsehen gelandet, so war mhm. bei Puls 4. Mhm. Also habe eigentlich die Gründung von Puls TV, das war ja auch wieder nur ein Stadtsender, mhm. der dann österreichweit Puls 4 wurde, gehört zur 7One äh, Media, zur Pro7 Sat1 Österreich-Gesellschaft. Äh, die waren ja anfangs auch nur Werbezeitenvermarkter. Mhm. Also die waren dafür zuständig, anfangs, dass die Werbeblöcke von den deutschsprachigen Sendern in Österreich mit österreichischer Werbung bestrahlt werden. Mhm. Das, haben die, das war das Kerngeschäft anfangs, bis dann der Markus Breitenecker, der Chef von äh, PULS4, die Idee hatte, mit ein paar anderen diesen Sender zu übernehmen, PULS TV, mhm. und daraus PULS 4 zu machen, eine eigene Marke. Mhm. Und da war ich dann, habe eine Videojournalistenausbildung auch gemacht, wo man halt die Basics mit Kamera, Ton, Sprechtraining und so machen konnte, das war eine Art Stipendium. Mhm. Musste mich dann aber verpflichten, zwei Jahre auch für Puls 4 noch tätig zu sein, im Angestellten-Verhältnis. Mhm. In diesen zwei Jahren habe ich eigentlich so ziemlich alles gemacht: von Talk, Nachrichten, Magazin, Society. Mhm. Äh, von eineinhalb Minuten bis hin zu äh, Magazinbeiträgen, die eine Stunde dauern. Habe ich alles gemacht. Auch viele Nachrichten, für die ProSieben-Nachrichten war ich tätig, habe da einige Sachen gemacht. Und. War dann auch bei Talk of Town, in der Talk-Redaktion, vielleicht viele kennen das Format, das war eine tägliche Politdiskussionssendung mit der Manuela Reindl, die hat das moderiert, mhm. wo wir immer das tagesaktuelle Thema, aller Headline-Talk zuvor bei ATV, wie ich erzählt habe, mit Heidi Schmidt und Dieter Mohr, ein ähnliches Format. Und das war eigentlich im Haus das erfolgreichste Format, mhm. weil es halt auch wirklich gut war, kontroversiell, politische Themen, nur... Wenn jetzt zum Beispiel ein Tag war, wo der Richard Lugner mal wieder eine tolle Aktion geliefert hat, dann saß ich als CVD in diesen Meetings, man muss sich das so vorstellen, man kommt um neun ins Büro, in seine Redaktion, trifft mal seine Arbeitskolleginnen und Kollegen und dann bespricht man sich, was wollen wir heute machen. Mhm. Und dann einigt man sich einmal in einer halben Stunde auf ein Thema. Dann geht der Tages-CVD in die große Sitzung, in die Morgensitzung, die ist immer um 10 Uhr im Büro vom äh, Programmchef. Mhm. Da sitzen dann alle CVDs der jeweiligen Redaktionen und präsentieren quasi ihr heutiges Programm. Und wenn ich dann gekommen bin, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich wollte mal so eine Gaza-Geschichte machen, weil da hat es gerade irrsinnig gescheppert, wieder mal da unten in mhm. Israel oder in Palästina. Und er so, äh, na, wir machen das. Und hält mir die Österreich vor das so, Gesicht mit dem Richard Lugner am Kamer. Und ich so, was soll jetzt mit Richard Lugner? Dann laden wir die Lugner ein, der bringt Quote. Sage ich mhm. erst, Alter, was bringt der dir Quote? Das ist Ich meine, die nimmt doch keiner ernst und wir sind eine tagesaktuelle Polizei. und was hat der Lugner da zu suchen? Da wir machen den Lugner." Ja, Fakt ist, der Lugner kam dann, war urangesoffen an dem Tag, mhm. also war nicht ganz fit, hat totale Aussetzung gehabt im, im Talk und wir hatten ihn zusammengesetzt mit Fritz Hausier. das ist ein Medienwissenschaftler, mhm. der also, äh, den Lugner halt seine seine neurotischen Selbstdarstellungs-Eskabaden äh, ein bisschen kritisiert hat. Mhm. Was ja sehr lustig und spannend ist, aber halt eher in Form eines Beitrags als jetzt in einer Live-Diskussionsrunde. Mhm. So, das war dann 2010, habe den Fernsehpreis, also nicht ich alleine, sondern die Redaktion, habe den Fernsehpreis gewonnen für das Format Take, Talk of Town und bin, wollte dann aber Sport machen und bin zu Servus TV. Mhm und habe dort für die erste Bank eishockeyliga liga Spiele kommentiert, Highlights kommentiert, mhm. habe äh, Nachrichten hab für das Servus-Journal gearbeitet, als freier Wien Reporter, mhm. habe für Bild.de zugeliefert, für die, für die Berliner Tagesspiegel habe ich äh, teilweise gearbeitet, auf frei, aber auf freier Basis, das ist jetzt alles, und bin jetzt äh, für W24 nach wie vor ein bisschen tätig, aber konzentriere mich jetzt natürlich hauptsächlich auf, auf unser Baby auf TheFalseFlag.com. Mhm. Weil ähm, da muss ich jetzt auch halt äh, erwähnen, als diese... Die Rolle der Medien, ja, war für mich sehr so zu beobachten, vor 9-11 und nach 9-11. Mhm. Und als dieser 11. September war, 2001, das war ein Dienstag, ich glaube jeder weiß, wo er an dem Tag war, ähm, habe ich am Anfang das auch noch so, oh Gott, ja, diese offizielle Geschichte. Nicht geglaubt, es kam mir schon ein bisschen spooky vor, aber ich war jetzt noch nicht so, es gab ja noch viel zu wenig Indizien und Fakten, um jetzt wirklich ein endgültiges Ergebnis präsentieren zu können. Aber ich hatte schon ein seltsames Gefühl. Und als dann aber wirklich just am Anfang noch kritische Fragestellungen stattfanden, bei RTL, also beim ORF, die dann aber zwei, drei, vier, fünf Wochen später nicht mehr erwähnt wurden. Mhm habe ich mir schon nachgedacht, das ist doch komisch. Und dann trat der Bush ja auch vor die Presse und meinte, dies sei jetzt unser neues Pearl Harbor. Und zufälligerweise habe ich zu dem Zeitpunkt, weil ich immer schon sehr historisch und geopolitisch äh, interessiert war, dieses Strategiepapier von dem Project for a New American Century gelesen, mhm. die ja ein Jahr zuvor, im September Weiß. 2000, prognostiziert, also, prognostiziert, sie haben erhofft. erhofft haben, dass es ein neues Pearl Harbor gibt, damit man diese Kriege, die wir jetzt in den jüngsten 15 Jahren erleben müssen, mhm. äh, durchführen können. Und das halte ich halt für keinen Zufall. Ja? Also, denn da saßen ja all diese Leute, Wolfowitz, Rumsfeld, Kagan, äh, Cheney, alle mit an Bord. Ja, alle, die dann ein Jahr später in der Bush-Administration hohe Posten hatten, waren auf einmal wieder da. Mhm. Und da hat auch die, die Medienwelt für mich so einen sich verändert. Das Paradebeispiel war ja dann, als rauskommt diese arme Jane Stanley, das ist diese BBC-Reporterin, die ja den Einsturz vom WTC-7 berichten musste, obwohl das im Hintergrund noch stand. Und so, so nach und nach habe ich dann festgestellt, auch im Bauch immer mehr, irgendwas passt da nicht. Mhm. Ja? Ähm, wir berichten und halten uns doch immer, da kamen immer diese Beweisvideos, neues Osama-Video, immer da anders aus, einmal dick, einmal dünn, einmal grau, einmal schwarzhaarig, wo jeder Depp eigentlich sehen kann, dass das unterschiedliche Personen sind nicht ein und dieselbe. Da haben sich für mich viele Fragen gestellt. Und ich bin dann auch einmal äh, in einer Morgensitzung gesessen, das war September, und ich habe gesagt, ich möchte gerne 9 machen. Mhm. Ja, wurde mir dann verneint. Aus welchem Grund? Äh, aus dem Grund, was wir wissen, da diskutieren. Ist eh alles klar. Es mhm. waren ja eh der Osama, das ist, das ist, die Sache ist doch gegessen. Und ich habe immer gesagt, nein, die Sache ist überhaupt nicht gegessen. Da gibt Fangen wir mit Able Danger, ja, mit dem Überwachungsprogramm vom FBI, wo dieser Lieutenant Colonel Anthony Schäffer ganz klar berichtet, dass er diese Gruppe um den Mohammed Atta schon infiltriert hatte und so. All diese Facts gab es ja schon. Ja. Auch den Commission Report, denn dieses Blatt Papier, dieses Dicke, ja, gab es damals ja schon. Ja, wo in keinem einzigen Wort das WTC 7 erwähnt wurde, auch wichtige Zeugen. Ein guter Journalist, er sollte das wissen, meines Erachtens nach. Ja? Das gebe ich dir recht. Ich habe auch ein paar Bücher gelesen über 9.11, eines unlängst von Professor David Ray Griffin. Ja, er ist ganz bekannt. Er hat eben sechs Bücher über 9.11 genau. geschrieben. Er hat das sehr gut recherchiert. Er ist vor allem dort vor Ort gewesen. Und wenn man das Buch liest, dann führt er eben sehr viele Smoking Guns an, wo man eben eine aktive Tatbeteiligung der Busadministration annehmen muss, muss ich jetzt einmal sagen. Aber eben auch Vorwissen, was da war. Das war definitiv vorwissen. Es, es, man hört auch von Kongressabgeordneten, dass sie einen chu call bekommen haben vom ehemaligen Bürgermeister und da waren halt keine Israelis dann quasi im DWTC-7-Gebäude. Es hat dann Untersuchungen gegeben, also als hat es geheißen, es sind 300 jüdische Todesopfer, aber später hat man herausgefunden, okay, einer war in einem Flieger drinnen. Und einer hat das WTC besucht. Alle anderen wurden gewarnt. Und nicht. Es gibt ja auch diesen berühmten ja. Bürgermeister von San Francisco, der an dem Tag auch in New York war, der explizit gewarnt wurde, er möge an dem Tag nicht fliegen. Ja, und einen dänischen Premierminister, der was auch fünf oder zehn Minuten bevor das erste Flugzeug hineingestürzt ist, auch angerufen worden ist und ihm das mitgeteilt worden ja. ist. Also, also sind da sehr viele Sachen da, wo man sagen kann: okay, die Bush-Administration als Tatverdächtige, haben sich selber untersucht. Das Wie? Gericht haben sie ausgeschlossen bis heute. Und was man eben auch, was der äh, Professor Dr. David äh, Ray Griffin gesagt hat, äh, über wtc 7 ist in Amerika fast nicht berichtet worden. Ja, ja. äh, es hat zwei Alpha-Journalisten gegeben, die was in den großen Medien äh, beschäftigt waren. Die haben an einem Bush Kritik geübt, aufgrund seines sonderbaren Verhaltens. Die haben dann sofort den Job verloren. Und dann ist die, die Medienbranche, das war ein Signal für die Medienbranche, dass man eben da eben dieses Terrain nicht betreten darf. Die rote nicht Linie. Es ist ja interessant, darf. es gibt ja Videos auch von Niki Lauda, da ist er zu Gast beim Günther ja auch. Und das findet man auf YouTube noch, wo er ganz klar sagt, er mit seinen Zick. 1000 Flugstunden, könnte diese Manöver nicht fliegen. Mhm. Selbst wenn er wollte, hätte er die Twin Towers nie tre treffen können. Ja. Es äh, gibt auch 2700 Piloten. Architekten, ja. Piloten, Ingenieure, Statiker, Sprengmeister, Geheimdienstmitarbeiter, Richtig. die was von den Medien verschwiegen werden, die was aber sehr viele technische oder physikalische Argumente haben, wo Sie ich mich frage, wie leichtgläubig sind alle Journalisten dieser Welt, dass man eben sowas glaubt. Das und da kann, kann nicht sein, weil in der normalen Bevölkerung sind auch schon über 50 Prozent davon überzeugt, dass es sogar. gerichtlich untersucht gehört, weil mhm. es ist ja eigentlich der erste NATO-Bündnisfall. Richtig, und der ist noch immer aufrecht. Und ein sehr fragwürdiger NATO-Bündnisfall ja. war der Paragraph 5 bei den NATO-Statuten, wie gesagt ein fremder Staat. Richtig. Und es sind inländische Flugzeuge gewesen. Und ähm, die ganzen angeblichen Attentäter waren nicht. auch schon längere Zeit in Amerika ja. angesiedelt. Die waren sogar teilweise in Luftwaffenstützpunkten untergebracht. Ja. Also, das sind so viele Sachen, die was in den Medien nicht transportiert wird. Und je nachdem, wo man sich eben informiert hat, hat man ein oberflächliches Wissen, ein gesteuertes Wissen von Pentagon. Und wenn man sich da tief hineinliest, dann muss man sagen, das kann es ja nicht sein. Das ist ja der Peak der Täuschung, die was quasi da. In der Weltöffentlichkeit stattfindet und es ist wirklich die geistige Elite versagt, meiner Meinung nach, komplett. Komplett. Das sind die Juristen, das sind die Journalisten, das sind aber auch eben die Statiker und die Physiker und die. Weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Ich weiß. Es gibt ja eine, eine tolle TV-Reportage äh, aus italienischer Produktion, die hat äh, ein EU-Parlamentarier produziert. Der Film heißt Zero, lief auch im ORF hm. und dann, 9-11, was steckt wirklich dahinter? Und da ist ein Whistleblower, er heißt Kevin Ryan, der beim Underwriters Laboratories gearbeitet hat. Das war jene Firma, die von NIST, also vom amerikanischen TÜV, quasi beauftragt wurde, diese Pancake-Theorie irgendwie zu untersuchen, die ja als offizielle Darstellung gilt. Und der ist dann darauf gekommen, dass die Daten, die vorhanden sind, sprich Kerosinmenge, Geschwindigkeit die Beschaffenheit der Gebäude, die Beschaffenheit eines Flugzeuges, dass das nicht ausgereicht hätte, um die, um die Türme ein, zum Einsturz zu bringen. Und er meint dann, es wurden Daten verdoppelt, andere halbiert. Also man hat sich das so lange zurechtgebogen, bis am Computer bei diesen Simulationsprogrammen äh, die Informationen so gespeist worden sind, dass es wirklich einen Einsturz simuliert. Also, entschuldigen, ganz kurz noch zu den Whistleblowern. Mhm. Ein wichtiger Whistleblower ist auch dieser Mann, der Michael Springman. Mhm. Der war äh, Leiter des US-Konsulats in Jeddah. Mhm. Äh, und er beschreibt in dem Buch, ist im Kopfverlag erschienen, kann ich wirklich jedem nur empfehlen, auch wenn viele den Kopfverlag vielleicht kritischer betrachten, aber es ist ein gutes Buch. Ähm, eben beschreibt, dass er äh, saudische Staatsbürger nach Amerika äh, Visas geben musste. musste. Er hatte die Leute zuerst alle abgelehnt, mhm. weil die fragwürdige Motive hatten. Kein Geld, keine Verwandten, kein Job. Und dann kam aber äh, die CIA und hat ihm so, Moment, mein Freund, das sind unsere Leute. Ich ja, die gehören rein. Mhm. Ja. Eben, es ist gerade untersucht und dieser Aufruf an alle Menschen setzt sich dafür ein, dass es gerichtlich untersucht wird. Damit eben dieser... Ursprung für den War on Terror und für die ganzen Angriffskriege, die was von Amerika seitdem geführt worden sind. Das ist ja unglaublich, was Mit Millionen zu. Toten endlich ein Ende hat. Und ja. dass eben wir nicht weiterhin belogen werden. Richtig. Auch, dass die Opfer quasi gesühnt werden und dass man eben die Wahrheit darüber in die Öffentlichkeit bringt und sich nicht weiter von der Bush-Administration Bush bzw. von deren Nachfolgern äh, ich bin ja gespannt, ob der Trump jetzt wirklich, ich meine, ich bin kein Trump-Fan, aber er war mir, oder ist mir allemal lieber als die Hillary Clinton, weil bei der Clinton weiß man, was die vorhatte, da hätten wir jetzt Krieg mit Russland. Mhm. Ähm, und äh, der Trump hat ja bei diesem Alex Jones zweimal angerufen, was ich schon wieder irgendwie cool finde. Ich bin jetzt kein großer Freund mehr von Alex Jones, weil er meines Erachtens zu egomanisch unterwegs ist, aber er hat und das muss man schon lassen, für die Truth oder also die Wahrheitsbewegung wichtige Arbeit geleistet. Weil er war zum Beispiel einer der Ersten, der mit seinen Filmen *Marshall Law, mhm. äh, Inside the Bohemian Grove, Endgame, auch ein mhm. super Film, die Obama Deception. Das sind schon wichtige Dokumentationen, die er gemacht hat, super Filme. Mhm. Und auch dank Alexander Benesch von äh, in recenter TV ins Deutsche übersetzt. Mhm. Das sind Filme, die man sich anschauen sollte, die sind super sauber recherchiert. Mhm. Äh, und der war auch mit ein, ein, ein Mann, der, der mich, mir mittlerweile die Augen geöffnet hat und bei dem ruft der Trump zweimal an und geht an er. Mhm. Also es gibt eine Gruppe in Amerika, das weiß ich, die sich jetzt erhofft, dass Trump vielleicht wirklich eine neue Untersuchung einleitet. Es bleibt halt abzuwarten, weil man weiß ja, dass der Präsident nur beschränkte Befugnisse hat. Er gilt zwar offiziell als äh, der mächtigste Mann der Welt, aber er ist es nicht. Mhm. Das sind natürlich enorme Kräfte in Amerika, äh, auch vom militärischen strellen Parlamentarischen Medienkomplex, muss man sagen. Ja. Und ja, die sind nicht nur im Kalten Krieg groß geworden und haben dann das Problem gehabt mit dem Mauerfall. Aber für die zum Glück äh, 9.11 hat ihnen dann wieder tolle Geschäfte äh, gebracht, sage ich jetzt mal. Es hat da Untersuchungen gegeben von einem Investmentbank, die haben die größten Rüstungsfirmen untersucht und da sind halt drauf gekommen, dass der durchschnittliche Gewinn zwischen 40 und 50 Prozent im Jahr gelegen ist. Ja. In dieser untersuchten Spalte das so äh, spannend ist, dass in all diesen Unternehmen, ob Sie jetzt äh, Lockheed Martin, General Electric, Boston Dynamics, die ja zu gut gehören, auch in Deutschland, in den ganzen DAX-Unternehmen, gibt es einen, hedgefonds der überall drin ist, nämlich BlackRock. Mhm. Ja. Ist der größte, sag ich jetzt einmal, die größte Schattenbank, sag ich ja. jetzt einmal, die haben über 5 Billionen Dollar. Wahnsinn. Das sieht man eben in Amerika Syndikat, weil genau. ich das Buch hier sehe. Können wir noch einmal bewerben? Mhm. Was für ein Oder das, eben das Buch Leben? Wem gehört die Welt? Ja. Auch sehr interessant, was das sehr toll aufzeigt wo das Kapital ist und was dieses Kapital eben anrichtet, sage ich jetzt mal, auf seiner Profitsucht, Gewinnsucht. Jetzt muss ich nochmal zu meinem Redaktionsalltag zurückkommen. Ich hatte zum Beispiel 2008, als Obama Präsident wurde, mit diesem We are Change Wahlkampf, da hatten sich alle in meiner damaligen TV-Redaktion riesig gefreut. Die sind alle auf diese Nummer eingefallen. Und ich habe damals schon gesagt, Leute, Passt auf, der Typ ist eine Wall-Street-Marionette. Mhm. Und ich wurde natürlich ausgelacht, ich war der Spinner, der Verschwörungstheoretiker und äh, so, diesen da, ja. Und jetzt wissen wir, acht Jahre später, dass ich Recht behalten habe, ja. Es war noch nie so viel Goldman Sachs in einer Regierung wie unter Obama, mhm. ja, Angefangen von Timothy Geifner, der als Finanzminister war, der da diese Revolving Door geöffnet hat, dass dann durch die Bank äh, Goldman Sachs Leute in die Regierung gekommen sind, ja. Oder ins nähere Umfeld. Und was da jetzt passiert ist unter der Obama-Regierung, wenn man da jetzt einen, einen, einen, einen, einen Schlussstrich ziehen muss, kommt man nur zu der Erkenntnis, dass die Obama-Administration eigentlich schlimmer war als die Bush-Regierung. Ja, äh, denke ich auch. Mehrere Kriege, sage ich jetzt einmal. Äh, sieben Kriege hat er, glaube ich, geführt. Unser Friedensnobelpreisträger, Wahnsinn. der hat die Schulden verdoppelt, sage ich jetzt einmal, und ja, er hat halt leider auch nicht sehr viele Wahlkampfversprechen eben durchbringen können, wo man aber nicht nur ihm die Schuld geben kann. Nein, natürlich. Es gibt ja, der Christoph Hörstl hat das mal äh, in einem Interview schön gesagt, ich habe diese Fotos mhm. nie gesehen, aber er meint, es gibt irgendwo Fotos, die zeigen, einen frisch gewählten Präsidenten, bevor er zum Geheimdienstbriefing geht zu seinem Ersten, als frisch gekürter Präsident, und dann der du, wenn die drei, vier Stunden später aus diesem Meeting kommen. Mhm. Ja, die sind fertig. Ja, was nicht, dass ob der Obama fertig war. Ich glaube, das sind teilweise schon sehr eiskalte Menschen. Als Profi würde ich das nicht sagen, aber eiskalte Menschen. Und eben, wenn man wöchentlich die Killlist unterschreibt und eben Tausende auf dem Gewissen hat und dann noch dazu eine Verantwortungsdiffusion einführt wo man eben die Verantwortung von Sicherheitsrat und von allen Gremien aufteilt, damit dann keiner schuld ist. Sie Umstand. haben es ja sehr clever gemacht, weil du jetzt diese Drohnenangriffskriege ja ansprichst mit den Tötungslisten. Das ist ja insofern sehr perfide, weil es gibt ja zwei äh, Institutionen, die diese Drohnenangriffe steuern. Das eine ist die Armee, das andere ist der Geheimdienst, die CIA. Was? Und die heiklen Operationen macht alle die CIA, mhm. weil die kannst du nicht gerichtlich belangen. Einen Soldaten die Armee, die können vor das Militärgericht gestellt werden. Nur eben äh, der Geheimdienst, der Auslandsgeheimdienst hätte normalerweise die Aufgabe, Auslandsaufklärung zu machen ja. und dann der Regierung zu berichten. Der CIA ist in meinen Augen ein aktiver Kriegsakteur. Nicht nur, dass er foltert, bei der systematischen Folter dabei ist. Nicht nur, dass er in Afghanistan, in Somalia und in Pakistan eben die Drohnen. Äh, weil die Drohnenmorde dabei ist. Die nächste Hochzeit geht. in die Luft springt, ja. Und eben auch wahrscheinlich die ganzen Killer Killerkommandos dann anfordert, für diese speziellen Leute, die was da sterben müssen, damit Amerika den Weltbeherrschungskurs fortführen kann und imperiale Macht aufrechterhalten kann, sowie im Petrodollar aufrechterhalten Natürlich, kann, darum die Reservewährung, die Leitwährung und damit eben weiterhin das ausländische Kapital in US-Bonds investiert und damit aber erstens das Defizit von Amerika finanziert und sämtliche Kriege finanziert. Weil, wenn da kein Auslandskapital diese US-Bonds kaufen würde, müssten die Amerikaner direkte Steuern erheben und kein Amerikaner würde sagen, für diesen Krieg zahle ich Steuern. Natürlich. nicht. Und so haben sie sich halt eingerichtet mit der Weltleitwährung, Reservewährung, mit dem Petrodollar damit eben die ganze Welt äh, die Schulden mitträgt, weil die tun sich in die Zukunft verschulden. Ja. Und sie werden das also wahrscheinlich... Ist der IWF ein nützliches Instrument? Und Weltbank genauso. Ja. Das sind eben Instrumente, um die Herrschaft auszuweiten. Ja. Ja. Und viele arme Leute leider zu knechten, weil den Schaden, was die IWF allein angerichtet hat, gibt es auch ein tolles Buch von Herrn Wolf, mhm. Weltmacht IWF, mhm. jeden zum ich Empfehlen. Auch, ja, ja. Und das okay. zeigt halt auf, was da los ist und wie da gespielt wird. Mhm. Und das sind leider sehr viele Probleme. Nun, kommen wir zurück zu Österreich. Auch in Österreich hat die größte Bank, der Raiffeisen-Mischkonzern, fünf bis sechs Raiffeisen-Manager an den Schnittstellen der Macht im Parlament sitzen. Das ist Infrastruktur oder Landwirtschaft und Bankenwesen. Mhm. Und die Österreicher zahlen denen quasi die Nationalratsgehälter. Mhm. Äh, die Industriellenvereinigung ist ein weiterer Machtfaktor in Österreich, auch äh, quasi ihre äh, Trainees schicken sie dann ins Parlament, ob das jetzt äh, der war oder Mikkel Leitner war oder andere von der Industriellenvereinigung, also diese zwei Machtzentren in Österreich, die was gleichzeitig die größten Parteienfinanzierer sein und gleichzeitig die größten Anzeigenschalter sind in ganz Österreich. Das, die, Richten sich halt, wie sie es brauchen. Ja. Und das Traurige ist halt, unsere Medienlandschaft klärt darüber nicht auf. Natürlich nicht. Äh, es gibt keine Kritik gegenüber Raiffeisen oder eine Strählenfeindigung. Ist auch ganz klar, weil ähm, du musst es so sehen: viele Journalisten, wenn sie dann, gerade die Print, einen gewissen Status haben, also äh, bekannt ihre eigene Doppelseite jeden Tag haben oder ihre eigene Kolumne, ähm, die wollen, und die sind natürlich mittendrin, die dürfen dann mit den Politikern im selben Auto fahren oder im selben Flieger fliegen und so. Und das, das fasziniert diese Menschen halt, weil sie so sie sich dadurch auch ein bisschen toll vorkommen. Ja? Ja. Und deswegen machen die dann mit und kuschen halt, weil die andere Option ist, du, du bist äh, dagegen, du artikulierst deine Kritik. dann wirst du zwar nicht gleich abgesägt, aber du wirst halt einmal zuerst nicht ernst genommen. Der zweite Schritt ist dann, du wirst versetzt. Und dann wirst du entsorgt. Ja. Ja. Es ist eben traurig, quasi, unsere Mediensituation in Österreich. Absolut. Also wirklich traurig. Und es gibt eben auch einen Schutz für die Landeshauptleute und für die Bürgermeister von größeren Städten aufgrund dessen, weil die eben sehr viele Image-Kampagnengelder zur Verfügung haben und den Medien diese Gelder sehr wichtig sind. Und es haltet halt leider die Medien relativ gegenüber der Politik sehr still. Ja. Und da kann man halt recht viel machen dann. Wie ist das in Tirol eigentlich? In Tirol ist tief schwarz, sage ich ja. sag jetzt einmal. Und eben auch die Tiroler-Politiker haben die Staatsbetriebe besetzt. Auch von diesen Staatsbetrieben werden sehr viele Mediengelder vergeben. Und deswegen gibt es keine wirkliche Kritik gegen den Landeshauptmann oder gegen eben diverse andere politischen Persönlichkeiten. Es mhm. ist wirklich eine traurige Sache. Aber es ist in ganz Österreich so. Und das ist wahrscheinlich auch in Deutschland teilweise so. Nur ja, ja. bei uns ist es um eine Spur Ärger, sag ich jetzt mal, weil in ganz Europa gibt es nicht so ein System, wie in Österreich eingerichtet worden ist seitens den Politikern. Also das mit diesen Werbegeldern im Ausmaß von 300 Millionen Euro im Jahr, das macht eben sehr viel aus in Österreich. Ja, nicht wenig Geld. Ja, dazu muss man auch wissen, dass natürlich ähm, sämtliche Medien natürlich in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Eben von diesen Banken oder Werbekunden. Ich habe zum Beispiel mal einen Beitrag geschnitten. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, da ging es darum, einen Sportartikel herstellen, den namhaften, ein Produkt zu präsentieren. Also so Schleichwerbung quasi, verpackt in einen Beitrag. Und ich fand das Produkt aber scheiße. Und das habe ich halt in dem Artikel oder in dem Beitrag auch so Jetzt habe ich nicht gesagt, das ist scheiße, aber ich habe schon das Ding einfach kritisiert. Mhm. Naja, ich musste das umschneiden und, und neu vertonen und so geht das nicht, weil die zahlen ja dafür, mhm. sage ich, ja, okay, aber schön, dass sie dafür zahlen, aber dann müssen sie auch die Kritik aushalten, oder? Mhm. Das ist auch in mir ein eigenes... Also ich denke mir ja immer, wenn ich dieses Argument höre, ja, das ist ja gegen die, denke ich mir doch, eigentlich sollten die doch froh sein, wenn ihnen jemand äh, eine Kritik gibt. Weil mit der Kritik kann man arbeiten. Ich habe selbiges erlebt bei meinem rühmlichen Abgang, unrühmlichen Abgang, wo ich ähm, ein, ein, ein, die Ausschreitungen von einem Fußballspiel, also da war ich auch noch für Servus TV tätig, und, also für eine Produktionsfirma, und wir hatten Rapid Wien Europa League Spiel bei Barock Saloniki. Mhm. Und das Spiel war. Stand unter ganz, ganz schlechten Vorzeichen, extreme Ausschreitungen in, Athen, in Saloniki, pardon, mhm. äh, Straßenschlachten mit Rapid-Fans und im Stadion haben die Rapid-Fans ein Feuer angezündet mhm. und haben brennende Bengalen in den Heimsektor geworfen. Daraufhin wurde das Spiel unterbrochen, es ist die Polizei ins Stadion mit Wasserwerfern reingefahren, hat die Rapid-Fans den ganzen Block mit den Wasserwerfern niedergespritzt, mhm. die Knüppelpolizisten sind gekommen, mein Kameramann hatte das alles drauf. Weil der ORF, der das Spiel kommentiert hat, hat diese Bilder nicht. Der hat nicht drauf gehalten, sondern der die mal eine Kaffeepause gemacht, bis das Spiel wurde unterbrochen. Und wir hatten diese Bilder. Und am nächsten Tag war das natürlich Thema des Tages. In allen Zeitungen war als Aufmacher ja. diese Rapid-Ausschreitungen, Geschichte, Saloniki. Und wir hatten das einzige das Bewegtmaterial. Und ich sitze wieder mal in so einer Morgensitzung. Und das Haus, in dem ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe, verfügt über eine Online-Print-Redaktion also auch über eine Online-TV-Redaktion. Das mhm. ist aber beides getrennt. Mhm. Die Online-Print-Redaktion durfte einen Artikel darüber machen, aber nur mit den Fotos von der APA mhm. oder Getty, ja. je nachdem, von einer Bildagentur auf jeden Fall. Mhm. Und mir oder unserer Redaktion wurde das verweigert. Mhm. ich habe gesagt, jetzt Moment einmal, wieso? Wir haben die geistenbilder, Alter, die kannst du verkaufen, ja? Äh, ja. das ist doch der Hammer, auch wenn es tragisch ist, sagt er du, ja, aber Rapid ist unser Medienpartner, mhm. wir wollen unseren Medienpartner nicht ein schlechtes nicht stellen und das ist immer wieder eine Abhängigkeit. Mhm. Habe ich aber wieder argumentiert, du Moment, wenn du willst, rufe ich selber den äh, Pressesprecher an und rede mit ihm und sage ihm. Das ist doch auch in ihrem Sinne, dass man die Chaoten identifiziert, die man auf dem Video sieht und ihnen ein lebenslanges Stadionverbot erteilt oder was auch immer. Nein, wurde auf jeden Fall nicht gewünscht. Mhm. Ich habe dann, was ich jetzt im Nachhinein nicht bereue, ich stehe dazu, aber ich habe es ein bisschen ungeschickt gemacht, ich habe das Material geleakt. Mhm. Ich habe es ins Netz gestellt mhm. und dann war mein Videomaterial auf den Online-Seiten von Österreich von Kurier und auf Krone.at. Mhm. Und ähm, damit die Leute Bilder wenigstens sehen. Ne? Mhm hat mich dann meinen Job gekostet, Kann man vorstellen. aber nicht fristlos zum Glück, weil ich gegen die Firma ja auch einiges in der Hand hatte. Ich verstehe. <lacht> äh, ich habe jetzt unlängst schon mal in ein Buch hineingelesen, ja. von Armin Dorn her. Das, ist das hast er, du ja mitgebracht. Das ja. habe ich mitgebracht, das heißt Republik ohne Würde. Da hat er im Kapitel 7 über unsere Medien geschrieben und da schreibt er eben von einem Kooperationsgebot zwischen Journalisten und Politikern. Was bedeutet? Kooperation, Zusammenarbeit, Gebot. Man hat quasi zusammenzuarbeiten, das ist ein Gebot für die Journalisten. Und in so einem Spannungsfeld befinden sich sehr viele Journalisten, weil sie eben ein Kooperationsgebot unterliegen. Warum? Da geht es um sehr viele Mediengelder, aber auch um Informationen, dass man eben nicht von den Informationen abgeschnitten wird. Und deswegen wird da leider sehr viel manipuliert. Absolut. Was also ich habe auch andere Bücher gelesen, Eins von Heiko Haupt, »Wenn Medien lügen«, kann man jedem empfehlen. Da hat zum Beispiel der Deutsche Journalistenverband an 291 Journalisten eine Umfrage gemacht. Und dann ist dabei herausgekommen, dass 77 dieser Journalisten Jobängste haben. Also, sie muss, also über drei Viertel der, aller Journalisten haben Jobängste. Und wenn man Jobangst hat, das macht einen vorauseilend, Gehorsam sage ich jetzt einmal, damit man eben den Job nicht verliert. Aber diese Umfrage hat noch viele andere Sachen herausgebracht, wie weit die Manipulation seitens Chefredakteur, Herausgeber, Anzeigenabteilung und Anzeigenkunden passiert. Genau das ist. Und es ist laut Heiko Haupt und diesen, dieser Umfrage gang und gäbe in den Medien das manipuliert wird. Natürlich. Vor allem wird sehr viel weggelassen. Natürlich. Also das, was eben vielleicht irgendein Medienpartner oder einen Anzeigenkunden quasi äh, das Image stört, das wird weggelassen. Natürlich. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo große Konzerne äh, die Wirtschaft beherrschen und auch die Welt vielfach beherrschen, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt anschaut, was sie Exxon zum Beispiel, eine Ölgesellschaft äh, in Amerika, die hat gleich viel jährlichen Umsatz wie ganz Österreich zusammen. Ja, achtmal so viel. Also ich glaube 320 Milliarden haben sie derzeit und so in etwa wie Österreich. Nur eine Firma. Und große Konzerne haben es halt auch so, dass sie bei L äh, abteilungen haben und die steuern die Informationen. Ja. Wenn jetzt Journalisten über VW oder einen anderen DAX-Betrieb zum Beispiel äh, eine Reportage machen wollen, dann gibt es überall Verbot, Kameraverbot und sie steuern die Informationen, was an die Öffentlichkeit Natürlich. kommt. Und ja, aufgrund dessen, weil die Medien. Anzeigengelder sich verschoben haben vom Printbereich und, äh, und vom Senderbereich, also von öffentlicher Rundfunk, mehr auch ins Internet. Äh, Gibt es halt auch weniger Jobs dort? Ist äh, wenn die Redaktionen ausgehungert, sage ich jetzt einmal, die Medien konzentrieren sich immer mehr, also die Konzerne immer, also immer übernehmen immer mehr Markt. Und damit umso mehr Medienkonzentration da ist, umso mehr hat man die gleiche Meinung. Weil es gibt ja die Plattlinie sag ich jetzt einmal, und die Eigentümer bestimmen natürlich diese Plattlinie Wenn jetzt zum Beispiel Reifeisen als großer, also als medienstarke oder Medienkonzentration in Österreich, die Reifeisenmanager sagen, wir sind die Eigentümer und wir bestimmen die Blattlinie und deswegen können die auch für Bankenrettungen oder andere ihnen nützlichen Bereiche im Artikel lancieren, das was halt dann die Öffentlichkeit äh, ja, ja. auf Reifeisenschiene. Und das ist genau bringt. das Problem, was wir haben, dass die Journalisten oder der Journalismus heute nicht mehr seine Zweck erfüllt, denn Journalisten hätten eigentlich die Pflicht, die vierte Gewalt im Staate zu sein. Mhm. Und der Auftrag ist, den Mächtigen auf die Finger zu schauen so, und nicht dem Volk. Die Analyse Rohrer ja, von der gut. Presse ja. hat unlängst in einem Interview vom ORF eben gesagt, dass eben diese Medienvertrauenskrise, in der wir uns befinden, ja eigentlich selbst verschuldet ist. Natürlich. Aufgrund dessen, weil die Medien, also die Journalisten, äh, die Machtkontrolle, die Kritik an Mächtigen nicht nachkommen sind? Überhaupt nicht. Also Das Paradebeispiel war ich, ich wiederhole es jetzt wieder, aber weil es einfach so signifikant war, wo ich glaube ich auch die meisten, also selbst die jetzt mit 9-11 und mit diesem ganzen Terrorismus weniger am Hut haben, die haben spätestens bei der Ukraine-Geschichte gemerkt, dass da was nicht stimmt. Mhm. Ich nenne jetzt wieder mal den Stoffaffen, weil es für mich so signifikant mhm. war, ja, als dieser Soldat, also Separatist, den Stoffaffen in die Kamera hält, den 20 Journalisten und Kameraleuten und sagt, die Männer die, und Menschen, die das verbrochen haben, mhm. gehören zur Rechenschaft gezogen, mhm. nimmt sein Käppi und kreuzigt sich und legt das Ding wieder hin. Was mussten wir am Tag darauf lesen? betrunkene Separatisten, verhöhnen die Opfer mit einem Bild, wo der Mann gerade ein bisschen äh, dumm dreinschaut was du schnell kriegst, wenn du mhm. 24 bis 30 Frames in der Sekunde hast, findest du schneller mal ein Bild, wo jemand unpassend und hässlich aussieht und so wird gearbeitet. Traurig. Mhm, Aber diese Videosequenz, die hatten, die war damals schon da und das werfe ich meinen Kolleginnen und Kollegen vor, ja, wenn du sauber arbeitest, dann schaust du auch ins Netz und dann findest du dieses Video. Mhm. Das heißt, das ist kein Unfall, der jetzt so passiert ist, sondern ein Recherchefehler, sondern das ist, hat man mit Absicht gemacht. Mhm. Und da geht es wieder darum, das merke ich in meinen täglichen oder Diskussionen, wenn ich mit unbedarften Menschen spreche, die jetzt nicht so tief in der Materie drin sind wie ich, und ich versuche ihnen all diese Dinge ein bisschen näher zu bringen, dann äh, meinen die immer, ja, du und deine Verschwörungstheorien, und wenn das doch alles wahr wäre, dann würde das doch auffliegen. Ja, weil, das ist immer das Hauptargument. Aber dass es tagtäglich Verschwörungen gibt auf Vielerlei Ebenen, in den Geheimdiensten, in den Regierungen, in den NGOs, in all, in Firmen, das ist bewiesen. Wer das nicht wahrhaben will, der, der, den, den kann ich nicht mehr helfen. Ja. Also ich komme aus der Wirtschaft, ich bin Kaufmann ja. vom Beruf her. Und als Kaufmann hat man ein bisschen Einblicke in Firmen, weil man Bilanzen erstellt und so weiter. Ich kann mitteilen, dass in Österreich, nicht nur in Tirol, Massive Korruption herrscht, ja. Ja, massive Korruption im, im, vor allem im Baubereich, sage ich jetzt einmal. Aber es ist halt auch so, dass sich aufgrund dessen, weil unsere Politiker uns nicht stützen wollen und lieber ihr Klientel, über sie bezahlt, also sage ich mal, die, die Firmenbosse, über die Nestrellenvereinigung und so weiter, übrigens ein Haufen Geld, und dass man die, wenn sie einen Betrug an die Gesellschaft machen, also sich verschwören, Uh, indem sie Preisabsprachen machen, uh, dass, die, dass das Kavalierste gehandelt wird und nur mit Geldstrafen da wegkommen. Jeder, der was an Betrug macht, über 1000 Euro oder 5000 Euro, der hat einen uh, Strafrahmen zwischen 1 und zehn Jahren. Mhm. Am Finanzmarkt, Eurobor und andere Skandale, da gibt keiner quasi uh, von Cardi. Keiner. Und das ganz gleiche ist eben, es gibt Verschwörungen ohne Ende, sprich Preisabsprachen. Hm. Wir Menschen, wir Konsumenten zahlen und äh, da geht keiner quasi jemals vor Gericht und wird einfach gezahlt, ein bisschen was und das was. Und das ladet die Wirtschaftsmanager dazu ein, dass sie korrupt sind. Ja, klar. Jetzt in Österreich zum Beispiel hat eben der größte Konzern, Raiffeisen, der hat eben mehrere Monopole. Was sie bei Milch, bei Zucker, bei Käse, bei Joghurt da hat er überall Monopole und er hat viele Firmen, Tochterfirmen, Firmen, ob das die Milch ist, ist Reifeisen, ob das Nöm ist, ist Reifeisen, mhm. aber diese Tochterfirmen, die sprechen sich auch ab. Die Wettbewerbsbehörde hat eben aufgrund einer Anzeige festgestellt, sechs Jahre lang haben sie den Milchpreis quasi manipuliert mhm. und äh, alle haben mehr zahlen müssen und dann haben sie halt ein Millionchen zahlen müssen. Und ich bin mir da sicher, das wird heute heute auch wieder passiert. Natürlich. Warum wird nicht seitens den Politikern endlich dieser Betrug an der Gesellschaft äh, eben mit den gleichen Strafraumen bedacht, wie jeder andere eben auch bedacht wird? Weil die Medien nicht den Druck ausüben, den sie auszuüben hätten. Also sie vernachlässigen nicht nur die Machtkontrolle und die Aufgabe als Anwalt des Volkes ja. und dass man eben mit Kritik quasi da ein bisschen Druck aufbaut. Und das ist aber vielfach so, weil auch in Österreich kann man bis heute auf Kredit mit unserem Steuergeld wetten. Ja, ja. Und das finde ich schon nach den ganzen Skandalen, ob es jetzt Salzburg war oder in anderen Städten, wo man sehr viele Milliarden von uns quasi im Finanzmarkt hineingetragen hat, äh, bis heute darf man das. Obwohl keine Geschäfte dahinterstehen, nur tut man mit Swaps, also mit Wetten, versucht man da irgendwie Geld zu machen und ja, die Politiker sind meistens halt diejenigen, die was in den Raum, wo da unterschrieben wird, die dümmsten sind, Entschuldigung, und die Bankmanager lachen sich an. Ja. Also das ist schon wirklich tragisch, wie unsere Steuergelder verschwendet werden. Absolut, ja. Und ähm dass die Firmen oder Konzerne viel zu viel Macht haben. Das, dann muss man jetzt wieder ein bisschen weiter spannen, woran liegt das? Und dann kommen wir wieder nach Brüssel, landen bei der Europäischen Union mit ihrer Kommission, was so ein undemokratisches Geflecht ist. Und solange da nichts repariert wird oder was geändert wird, sehe ich keine Besserung. Also ich glaube nicht, dass äh, das so eine Zukunft haben wird, ja? mit ungewählten Kommissären, die die absurdesten Gesetzesvorschläge durchpeitschen und auf der anderen Seite wirklich essentielle Themen nicht anpacken. Ja, also meiner Meinung nach tun eben die stärksten Kräfte, und das sind eben die internationalen Konzerne in Brüssel, ja. der Finanzmarkt ist der stärkste jetzt in Brüssel, die haben Uh, jedes Jahr 300 Millionen Euro zur Verfügung und haben um, 750 Lobbyisten, nur die Finanzmarkt. Und da gibt es eben quasi einen Ausschuss mit 40 Parlamentariern, also EU-Parlamentariern, der aus der Wirtschaftsausschuss sein. Und da auf den strömen eben 700 oder 750 Lobbyisten mit 300 Millionen Euro im Jahr ein. Mhm. Und deswegen gibt es quasi keine Trennung zwischen Investmentbank und den normalen Geschäftsbanken und so weiter. Also das Risiko wird weiterhin gelebt. Es wird nichts reguliert und deswegen stehen halt, kann man von einer Krise in die nächste hinein, weil die Leute eben mal einen Freibrief haben und eben nicht belangt werden können und mhm. dann halt aufgrund dessen, weil sie ja kein großes Risiko dann haben, eben auch solche Risiken gerne eingehen, ja. um eben Bonus zu machen. Natürlich. Ja, äh, zur Rolle zur Medien noch einmal, also wenn ich dann noch ein paar Anekdoten aus meiner aktiven Zeit erzählen darf, also ich habe das mit dem Blattbetrug, mit der Auflagenkontrolle angesprochen, ich habe noch allerlei andere derbe Dinge erlebt, zum Beispiel eben bei dieser Talksendung, Talk of Town, äh, für die ich zweieinhalb Jahre tätig war, auch als Chef vom Dienst, ähm, gab es eine Sendung, wo wir die Barbara Rosenkranz als Studiogast hatten, unter anderem, wir hatten jeden Tag Politiker, aber das war jetzt explizit eine Sendung mit der Barbara Rosenkranz. Kann ich mir auch gut erinnern. Und wir hatten diese Sendung dann gegen Ende ein bisschen interaktiv gestaltet, indem wir eine Mehrwertnummer, also zwei Mehrwertnummern eingeblendet hatten, wo die Zuschauer voten konnten. Äh, überzeugt sie Politiker A? Ah, mhm. Ja, 0800 001, Beispiel jetzt. Mhm. Nein, 0800 002. Was hat der damalige Tages-CVD eine Kollegin, eine Frau gemacht? Ich war damals auch in der Regie. Ich musste diese Grafik, diese Insatz immer tippen. Das sind immer so zweier Teams. Einer ist CVD, der andere quasi redet dann mit der Moderatorin und steuert auch die Insatz und so. Und dann hat sie darauf bestanden, weil das Resultat war ungefähr 70 zu 30 für die Barbara Rosenkranz, mhm. dass wir das jetzt umdrehen dass für die Grafik 70% sagen nein, sie überzeugt mich nicht und 30% ja. Ich verstehe jetzt nicht, warum? Weil sie Angst hatte oder nicht wollte, weil, sie, weil das ihre politische Gesinnung sie damit einfließen hat lassen, weil sie die FPÖ nicht mag, hat sie das Ergebnis umgedreht. Mhm. Ja? Weil sie es ist sagenhaft. Und die Leute rufen dort an, zahlen 1,30 Euro und 30 dafür, dass sie da ihre Stimme abgeben, und werden dann noch richtig beschissen dafür. Ja? Mhm. Und das war auch einer der mehreren Aha-Momente, wo ich in meinem Bauch dann irgendwann mal gespürt habe, dass, das geht sich einfach nicht mehr aus. Auch grauslich war so eine Geschichte, es gab eine Zeitung, das Gerücht, dass der Ratko Mladic, dieser serbische Kriegsverbrecher in Wien äh, untergetaucht sei und sich jetzt als Wunderheiler tarnt, ja? mit Bart, mit Rausche, Bart und so Hornbrillen und dort als Wunderheiler praktiziert. Ich bin dann mit einem Kameramann hin, zu der besagten Wohnung, wir haben angeklopft und ich habe meinen Kameramann schon gesagt, komm, schon einschalten und voll draufhalten. Und der macht eine arme Frau die Tür auf, sieht natürlich gleich einmal den Strahler von, von der Kamera ins Gesicht und, und die Kamera. Und sie hat uns dann ein Interview gegeben und gesagt, Herr Mladic, das ist ein Blödsinn, was sie auch als Blödsinn herausgestellt mhm. hat, aber wir mussten dem mal halt nachgehen. Aber de facto ist das Kriminelle verboten, du darfst niemanden filmen, ohne dass er dir das eine Einverständniserklärung erteilt. Mhm. Also so kannte ich, kannte ich das von den Talks, jeder Gast, der bei mir in einer Sendung war, muss zuerst einen A4-Zettel unterschreiben, wo ganz klar steht, dass er jetzt die Persönlichkeitsrechte für diese Produktion abtritt. Mhm. Und das haben wir in dem Fall ja nicht gemacht, das heißt eigentlich hätte diese Dame uns klagen können. Mhm. Das wäre dann halt daraus hinausgelaufen, dass wir das Gesicht verpixeln hätten müssen und im schlimmsten Fall, der Sender noch eine Strafpeniale zahlen müssen. Mhm. Aber das ist nicht passiert. Aber da merkt man, eine andere Geschichte war sehr beliebt auch immer diese Voice-Pops, Meinungsumfragen, wo du auf die Straße gehst und fragst so, was schenken Sie am liebsten zum Wahlendienstag, jetzt als Beispiel. Ja. Bei mir waren es halt politische Themen, was sagen Sie zum neuen Gesetzesentwurf. Mhm. Und dann hatte ich den Auftrag, wir brauchen unbedingt einen ganz derben, tiefen Prolo der uns hundertprozentig so einen ganz schlimmen, grauslichen, derben anti ausländer so diesen mhm. Schlimmste vom Schlimmsten-Rotz-FPÖ-Fan. Und dann sind wir am Räumerplatz gefahren in Wien und äh, haben wir natürlich so eine gefunden, weil nur wegen dem sind wir dorthin, dass wir, weil wir gewusst haben, da gibt es halt so ein Klientel und mhm. den Saga, den brauchen wir. Und weil du sagst verdrehen und weglassen, natürlich findet das statt. Das ist der älteste Schmäh eines Fernsehmachers, ist es jetzt in der Postproduktion mit seinem Cutter oder seiner Cutterin zu sitzen. Du hast das ganze Material und kannst dann natürlich jetzt O-Töne so hinsetzen, dass sie völlig aus dem Kontext sind, mit, mit einer anderen Frage zuvor. Der antwortet vielleicht auf eine ganz andere Frage, aber du benutzt seine Antwort für was anderes. Mhm. Oder eben das bewusste Weglassen. Das ist ein ganz beliebtes Stilmittel. Und Ich möchte einen Kollegen sehr hervorheben, dessen Arbeit ich schätze, das ist der Bodo Schickentanz von Mainz Street TV, der auch beim Fernsehen arbeitet, bei Dreisart als Grafiker, der sich zur Aufgabe gemacht hat, unter anderem diese ZDF-Reportagen, die so Putins geheimes Propagandanetzwerk war, das so ein Teil. Wo sie halt wirklich, und er zerlegt das wirklich Stück für Stück, Szene für Szene, wieder getrickst wird. Mhm. Dass beim Zuschauer eben genau das hängen bleibt, was hängen bleiben soll, weil wir kaum noch ergebnisoffene Recherchen haben, sondern es ist alles ergebnisorientiert. Mhm. Du hast ja schon die Vorgabe, was mhm. unterm Strich rauskommen soll. Mhm. Und, entschuldigt also. Mhm. Recherche findet auch kaum noch statt beim Fernsehen, weil du da so den Arbeitsdruck hast, ich habe es eh gesagt, 9 Uhr kommst du rein, 10 Uhr hast du die erste Sitzung, dann musst du zum Dreh fahren, musst schauen, dass du um 15 Uhr wieder im Haus bist, dann wird das eingespielt, und dann sitzt du um 16 Uhr mit deinem Cutter und um 18 Uhr ist schon die Sendung. Mhm. Das ist ein irrsinniger Stress auch, das heißt, da bleibt gar keine Zeit, um jetzt wirklich ausgiebig zu recherchieren. Mhm. Und da sind wir wieder bei den Agenturen, Reuters, Associated Press und AFP, mhm. die natürlich das Geschehen belenken oder lenken mit ihren äh, äh, Aussendungen, nur da muss man sich bewusst sein, dass da Geheimdienste mit an Bord sind. Mhm. Ja. Das heißt ja nicht umsonst Nachrichtendienst. <lacht> Nachrichtenagenturen. Ja, aber der Geheimdienst heißt ja auch Nachrichtendienst. Ja. Man sagt ja. An und für sich eben, das Pentagon hat 27.000 Medienmanipulatoren, die haben im Jahr ca. 5 Milliarden Dollar zur Verfügung und wenn man sich über die Keimdienst einliest, dann sieht man ja, was die alle schon gemacht haben, ob jetzt Mockingbird oder was auch immer, also da sind sehr viele Sachen, die Medien, also der Keimdienst hat einfach die Aufgabe quasi die Informationen in der Öffentlichkeit für das Militär so zu steuern, damit eben die öffentliche Meinung dahinter steht, sage ich jetzt mal. Also es wird die öffentliche Meinung manipuliert, damit diese Kriegsmaschinerie, ja. die was auf usa weltbeherrschungskurs oder Weltmacht-Imperialismus ja. eingestellt ist und wohin die große Kriegsindustrie von Amerika profitiert, aber eben auch die Gesamt- also Amerikas als, als Wirtschaftsnation, weil der Petrodollar, das ist ein ganz wichtiges Mittel für Amerika. Äh, wenn immer die Energie, also das Öl, quasi in Dollar äh, gehandelt wird, und es macht ca. 10% von, Welt, äh, von der Weltwirtschaft aus, dann ist es ein großer Vorteil für diese Währung, was dahinter steht. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, also viele Investoren zahlen die Schulden und die finanzieren die Kriege, die was Amerika führt. Ja. Und leider, die NATO, sprich Europa macht mit. Ja, und und das die Medien haben keine Kritik gegenüber der NATO, keine Kritik gegenüber illegalen Angriffskriegen, wenig Kritik für die Folter und fast keine Kritik für die Drohnenmassenmorde, aber auch keine Kritik für Uran-Munition. Ja, weil es ja äh, mittlerweile, ganz bezeichnend war das ja, das hat ja angefangen schon, glaube ich, 1991 mit der Operation Desert Storm, als sie da zum ersten Mal embedded Journalisten mitgefahren sind, ja? also eingebettet mit der Armee mitgefahren sind und jetzt in, in, im zweiten oder jetzigen Irak- und Afghanistan-Krieg ist es ja ganz massiv. Und, und natürlich, das ist Propaganda. Es muss jedem bewusst sein, dass wir hier im Westen dass man uns nicht die Wahrheit sagt, weil es geht nicht um Demokratie und um Menschenrechte. Es geht um Schürfrechte, es geht um Pipelines, es geht um Diamanten, um Rohstoffe, es geht um Heroin für Drogenhandel und es geht natürlich um viel, viel Geld. Darum geht's. Und solange das nicht bei jedem ankommt zu Hause, solange können die weiter agieren. Und zum Glück wachen immer mehr Menschen auf, ja, weil, weil man spürt, sie im Bauch. die Leute spüren es, einfach, indem sie einfach kein Geld mehr haben. Ja. Ich bewundere Menschen, eine Kassierin oder eine, die beim Biller in der Feinkostabteilung arbeitet, die hat einen harten Job, zwölf Stunden, kommt zu Hause, hat eine Familie auch noch zu betreuen und hackelt für 1.200 Euro. Und wir wissen nur, mit dem Geld überleben heutzutage. Mhm. mit den horrenden Mieten. Also ich weiß nicht, wie es in Innsbruck ist, aber in Wien kriegst du unter 600 keine, nennen wir mal irgendwas, ja, außer ein Loch vielleicht, oder wie geht immer. Aber du kriegst keine Wohnung unter 600, Also du hast ganz viel Glück. Bei uns ist es ein großes Problem. Unsere eigenen Politiker, die Volkspartei, hat in den 50er, 60er Jahren letzten Jahrhunderts den Nazis es nachgemacht okay. und haben sämtliche Tiroler Gemeindegründe also die Gründer, die was den Bürgern gehören, in Gemeindeguts- Agrargemeinschaften gepackt und dann sich aufgeteilt. Und das sind 38 Prozent der Landesfläche, das sind 3500 Quadratkilometer, das ist größer wie Vorarlberg, eineinhalbfache von Osttirol in etwa, und das ist ein großes Problem. Warum? Es hat sich eine Zweiklassengesellschaft gebildet, die Besitzenden und die Besitzlosen. Die Besitzenden haben eben Land und Grund und die anderen haben es nicht und die, denen ist auch in der gesamten Lebensarbeitszeit nicht mehr möglich, sich ein eigenes Eigentum zu erarbeiten. Ohne eigene Mittel ist es heute nicht mehr möglich, dass man die 45 Jahre, wie was man derzeit arbeiten darf, muss, äh, sich eine eigene Eigentumswohnung zu kaufen für ein Haus, ganz zu schweigen. Ja, außer also du hast eine Erbschaft, dann geht das. Nicht. Richtig. Aber normalerweise hat die Politik die Aufgabe, uns einen leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Bei uns schaut es leider so aus, dass die Politik in die andere Richtung agiert, also gegen unsere Interessen. Und das ist wirklich traurig. Ich bemängelte die Demonstrationskultur, die nicht vorhandene, ja, weil äh, noch geht es uns anscheinend zu gut. Ja. Solange der Fernseher noch rennt und der Kühlschrank noch voll ist, werden sich hier die wenigsten ihre Ärsche hochkriegen. Aber es ist an der Zeit... Weil, jetzt, muss man nur mal, gehen wir, jetzt haben wir den Trump, diesen verrückten egomanen ja, Tabs darsteller. okay. Aber der ist mir, weil ich es eingangs gesagt habe, lieber als die Hillary Clinton, aus dem einfachen Grund, weil die Clinton sofort mit Russland in Syrien da den Krieg angezettelt hätte. Mhm. Und was passiert, was hätte das bedeutet? Das erste Angriffsziel der Amerikaner ist Rammstein. Die erste Atomrakete die Rakete schlägt in Deutschland ein von den Russen, weil dort die Relaisstation ist. Damit die die ganzen Drohnenkriege ausschalten. Und eben auch die Atomraketen steuern können, die was in Deutschland gelagert ja? sind. Hm? sind. Ja, und, und, und das ist Darüber redet niemand. Es gibt Petitionen, Amis go home. Damit sind natürlich die Soldaten gemeint, wie, wie kein Anti-Amerikanist. Ich habe viele Freunde aus den USA, das sind Musiker, das sind tolle Köpfe, kreative Köpfe. Aber selbst die, ich hatte unlängst einen guten Bekannten, der arbeitet beim History Channel, äh, hat dort eine UFO-Serie gemacht, UFO Hunters, und, und selbst der, der hat slowakische Wurzeln, von daher kenne ich ihn, wir waren uns jetzt besuchen vor ein paar Wochen, und auch der sagt wegen dieser Flüchtlingskrise, dass was Europa da gemacht hat, das, das geht auf kein Schiff, dass du da einfach die Grenzen aufmachst und da alle Leute reinspazieren lässt. Ja. Und das zeigt wieder die Unfähigkeit unserer Politik, weil Nichts gegen Flüchtlinge, natürlich muss man Frauen und Kindern helfen und Flüchtlingen, die wirklich aus einem Krisengebiet kommen, wie es gäbe da ja genügend auf unserem Globus. Ja, 60 Millionen Menschen sind jährlich auf der Flucht auf der Welt, wie wir wissen. Aber das, was ich gesehen habe, und ich war auch an drei Tagen in Nickelsdorf, mhm. das waren kaum Familien, wenig Kinder, vorwiegend Männer. Mhm. Ja, und da komme ich wieder zur Berichterstattung haben meine ehemaligen oder meine Kolleginnen und Kollegen das alles noch schön geredet. Wobei eigentlich jeder schon wusste, was uns da droht. Ja? Dass das für einen kulturellen Clash sorgen wird. Weil die kommen aus Gebieten mit einer ganz anderen Kultur, andere Sprache, sind anders sozial geprägt. Für die ist eine Frau, wenn die jetzt aufreizend angezogen hat, natürlich sofort ein... ein, ein, ein mhm. Wenn man mir die Zahlen angeschaut, 2015 ja. haben wir eben dieses Hauptflüchtlingsjahr gehabt. Wir haben 89.000 Asylwerber gehabt. Ja. Die drei Hauptherkunftsländer waren Afghanistan, Syrien und Irak. Ja. Also die drei äh, Länder, die was zum Schluss die NATO quasi bombardiert und zerstört hat, äh, von dort kommen die Flüchtlinge her. Aber ich war auch 2015 in Nickelsdorf und wir haben einen Dolmetscher mitgehabt und uns haben viele gesagt, dass der Großteil keine Syrer sind. Sondern die Syrer kommen erst noch. Viele, die sich als Kurden ausgeben, weil sie irgendwo gehört haben, wenn du sagst, du bist Syrer oder Kurde, wirst du bevorzugt behandelt. Das hat sie schon mhm. gesprochen. Und da waren viele aus, aus dem Balkan. Ja, also da ist ja alles mitmarschiert. Das sind die, die im in Kosovo, in Mazedonien, in Jugoslawien auch. Diesen Ländern geht es ja dreckig. Rumänien. Ja, da ist auch so eine hohe Armut. Die natürlich da auch mitmarschiert sind jetzt in den goldenen. Westen. Äh, mein Ansicht ist eben, also ich bin ja in Wirtschaft oder ich komme aus der Wirtschaft mhm. und habe da recht viel gelesen auch und äh, Europa tut äh, systematisch die Agrar-Selbstversorgung von Afrika zerstören. Richtig. Mit die Exportforderungen und mit unseren Agrarsubventionen. Monster, da kommt dazu. Wir, also der Westen, sprich Amerika und Europa, dort im Jahr 350 Milliarden Euro unsere Landwirte quasi subventionieren. Die Landwirte machen aber nur 2% der Wirtschaft aus, grundsätzlich. Und 70% der Weltbevölkerung ist, sind Bauern. Weil in Asien oder Afrika sind die meisten sind Bauern, die sind halt, war bei uns früher so, vor 200 Jahren, wir waren auch alle in der Landwirtschaft. Jetzt ist es so, die 350 Milliarden Euro im Jahr, die benachteiligen eben 70% der Weltbevölkerung. Und es geht halt dann so weit, dass eben Europa, europäische Produkte, die was erstens erdölintensiv, nicht nur jetzt durch Dünger und auch noch mit Spritzmitteln, Fungizide, Pestizide, Herbizide, Insektizide und so weiter, aber auch mit der Technik. Also wir haben Traktoren und so weiter und das haben die in Afrika nicht. Okay. In Afrika können die nicht mehr mithalten. Unsere Flügel, Geflügel oder unsere Tomaten sind um 30 bis 50 Prozent billiger als die Produkte von den afrikanischen Bauern. Okay. Was bedeutet, die afrikanischen Bauern sind Millionen? die können ihre Produkte nicht mehr verkaufen, das heißt, die können für sich nur selber was anbauen und das war's. Also die Agrarselbstversorgung wird ihnen genommen und es wird uns noch Millionen Hungerflüchtlinge bescheren. Ja, ja. Also auf jeden Fall. Und das, die wir Bix. verschulden das mit. Natürlich. Es ist aber nicht nur das Einzige, dass man sagt, okay, jetzt haben wir die Export- und Agrarförderungen, wir haben die industriellen Fischfangflotten, was westlichen Konzernen gehören. Und sämtlich, in Japan, ja. was quasi ganz Afrika die Küsten äh, leer fischt und von Fischerfamilien in die Existenz nimmt. Ja. Dann haben wir eben IWF und die Weltbank, wo man eben die Schuldkredite, Schuldknechtschaft, viele Staaten quasi, äh, haben, an der Angel haben, sage ich jetzt einmal. Das nächste ist, die internationalen Konzerne die dann Rohstoffraub betreiben, was bedeutet, sie nehmen zwar einen Rohstoff, aber zahlen unten keine Gewinnsteuern. Bedeutet, die können sich nicht entwickeln. Und das andere ist, unsere Agrarkonzerne, die kaufen halt, was weiß ich, sehe, einen Haufen Land in Afrika auf. Landgrabbing. Ja. Und das andere ist, okay, dann der Westen macht Nahrungsmittelspekulation, mhm. das was die Preise hinauftreibt. Und die zehn größten Agrarkonzerne, die steuern quasi den Anbau von diversen Lebensmitteln und auch damit den Preis. Weil, mhm. wenn man den Markt so, also wenn man da quasi einen Mangel schafft, und die größten Konzerne kennen das, weil die sprechen sich wahrscheinlich auch ein bisschen ab, und die können das so steuern. Das hat Westen verursacht die Armut in Afrika, aber auch teilweise in Südamerika und in, in, in Asien und so weiter. Wir tun quasi denen die Agrarselbstversorgung, wir liefern ihnen Waffen nur runter, Natürlich. wir tun sie nur mehr ausbeuten. Und natürlich gibt es da viele Menschen, die sagen, es ist gerade Zukunft. Schau dir Homs an oder Leppo, das sind zerstörte Städte. Das sind alles, das sind Millionenstädte, die seien. Und ja, Uranmunition überall verschossen. Nicht von den Amerikanern. Auch die Deutschen haben über 1000 Millionen Abwehrraketen den Krugen zur Verfügung gestellt. Ja. Und die tun ihre Kinder noch taufen, weil die so wirksam sind. Yeah, yeah. Aber dass die dann die nächsten Milliarden Jahre quasi Missbildungen hervorrufen werden, Leukämie hervorrufen werden und Krebs, Man das denken die heute noch nicht. Ja, da gab es ja den tollen Filmemacher, den ich sehr bewundere, den Frieder Frieda Wagner, mit seiner Dokumentation Todesstaub, Daily Dust, der ja da so in Basra, glaube ich, war das, mhm. eine Patronenhülse mit nach Deutschland gebracht Scheiße. hat. Da wurde er ja dann am Flughafen gleich verhaftet, mhm. wegen Einfuhr illegales radioaktives Materials. Richtig. Ja. Und das ist ein ganz ein schlimmer Film, also wer den noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt anschauen. Ich, ich, ich konnte bei diesen Szenen von den Fotos, musste ich weiter Das war mir, das ist mir so vergangen. Also diese missgebildeten Kinder mit Fischaugen, wo man weiß, eigentlich hilft es nur noch die Todesspritze. Ja, mhm. das ich habe jetzt einmal ein Buch gelesen von Professor Jörg Becker. Sagt mir jetzt nichts. Ja. Krieg in den, also Medien im Krieg. Krieg in den Medien. Yeah. Und da hat dann nicht nur die zehn Lügen, die was zum Zweiten Irakkrieg von den Medien verbreitet worden sind, aufgelistet. aber also, ich sage jetzt mal, da haben sie eben zehn äh, Lügen gehabt: Niger-Lüge, äh, Massenvernichtungswaffen-Lüge, die Jessica Lynch-Lüge und ein Haufen anderer Lügen. Also es sind halt alle über die Medien ver verbreitet worden. Vielleicht haben deswegen die Medien eben diese Lügenpresse quasi abbekommen, weil sie eben diese Kriegslügen ständig verbreiten und sich im Nachhinein dafür aber auch nie rechtfertigen oder entschuldigen. Das ist es. Die, diese Ukraine-Geschichte mit dem Affen, da gab es bis heute keine Entschuldigung. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, entschuldigen, ich habe das jetzt bei meiner letzten Kulturstudio, bei unserer letzten Kulturstudio Fake News Sendung erwähnt. Das ARD hat ja so ein Medienmagazin, das ZAP heißt, mhm. und in der aktuellsten Ausgabe haben sie sich selber bei der Nase genommen und so quasi, Shit. Das ist schon ein Jahr alt. das, Na, das, das ist ein Jahr alt. Alt. Ich habe sie eben veröffentlicht auch, das ist ein Jahr alt. Die ist damals entstanden, wo eben viele Medien am Pranger geschangen sind wegen der Ukraine-Krise. Das ist eine neue, da stand definitiv 2017, ich schicke dir den Link. Ja, gern. Aber eben nicht so tragisch. Was ich aber eben davon noch ausführen wollte, eben der Professor Dr. Jörg Becker, yeah. der sagt eben, die Medien, da gibt es ein deutsches Rundfunkgesetz, unterliegen äh, der Wahrheitsverpflichtung und der Friedensverpflichtung. Und zwar einer aktiven Friedensverpflichtung. Yeah. Also nicht einer passiven Friedensverpflichtung, sondern einer aktiven Friedensverpflichtung. Nur, wenn man sich anschaut, was halt so passiert, die Medien erscheinen mir mehr als Kriegsverkäufer. Natürlich. Als wie die was versuchen in Frieden äh, hinauf oder herzubringen. Natürlich, also noch einmal, und da, das, da bin ich wieder bei 9-11. Dieser Auftritt von dieser Jane Stanley, den ich angesprochen habe mit dem t 7 das beweist ja, dass es ein Skript gab an dem Tag und die Medien da eingebunden waren. Weil sonst könnte man nicht 20 Minuten vorher schon einen Gebäudeeinsturz äh, ansagen, obwohl das Gebäude noch steht. Ja, das heißt natürlich sind unsere Medien, nicht alle, aber die sogenannten Leitmedien, immer mehr zum äh, Instrument dieses Komplexes geworden. Und wenn man sich die Eigentümerverhältnisse anschaut, jetzt nicht nur in Österreich, wie es das du sehr schön aufgearbeitet hast, sondern generell weltweit, dann sieht man ja auch, dass das alles wieder endet bei, bei der FED, ja, bei den FED-Eigentümern. Mhm. Ja, über andere Verflechtungen, aber de facto haben wir... Eine Schattenregierung in den USA, gesteuert zu einem maßgeblichen Teil von Geheimdiensten, Militärs, äh, Bankern natürlich und auch Medien. Mhm. Und das hängt alles zusammen. Mhm. Und ähm, solange wir da das nicht schaffen, die Medien wieder ein bisschen äh, ihnen bewusst zu machen, dass es so nicht weitergeht, dann wird sich auch nicht viel ändern. Aber ich habe die Hoffnung, weil, was ja Fakt ist, diese Medien verlieren an Zuschauer und an Auflage. Mhm. Die Leute lesen immer weniger Bild. Die Leute schauen immer weniger Fern. Wenn ich mir die Jugend heute anschaue, dann informiert die sich zum Großteil über mhm. YouTube, über das Internet. Also die klassischen Fernseh... Das sind eher Pensionisten oder Ältere. Mhm. Oder halt jemand kommt klar gestresst vom Job und trägt mal die Klotze auf und dann läuft halt die Zipp. Aber ich glaube, sie spüren schon, dass das alles nicht mehr stimmt. Mhm. Weil, wie ich gesagt habe, ja, den Leuten fehlt das Geld, sie merken, sie hackeln, hackeln, hackeln, aber das Geld wird nicht mehr. Und, und, und das ist so dieses Working Poor auf das wir, das wir eigentlich schon haben. Ja? Es hat bei uns meiner Meinung nach einen anderen Ursprung, und zwar aufgrund dessen, weil wir haben einen Verbraucherpreisindex in VPI. da gibt es so also einen Warenkorb, der was dahinter steht. Ja. Und ja, und dann kann man halt statistisch ein bisschen so manipulieren, damit man denkt, es passt. Aber aufgrund dessen, weil da sehr viel manipuliert wird, ist es halt in den letzten 20 Jahren so gewesen, dass wir quasi netto von der Kaufkraft her quasi ein bisschen weniger haben als wie vor 20 Jahren. Und wenn der VPI halt maßgeblich dann auch für die Lohnerhöhungen und aber auch für die Mieterhöhungen und so weiter. Also das ist ein wichtiger Wert und da gehört meiner Meinung nach schon lang ein anderes System. Macht, weil den kann man nicht auf alle umschlagen, weil es gibt eben welche, die sind Eigentümer und welche, die was arbeiten müssen, und der andere muss Miete zahlen und der andere muss keine Miete zahlen. Und die Miete macht einen großen Teil aus. Es können also sozial, ja. soziale Indexe gemacht, die was eben die Masse von der, von, von der Bevölkerung abbildet und eben die anderen äh, Bereiche abbildet. Aber das ja. so bisher gemacht ist, nachher frisst uns die kalte Provision und eben dieser, diese Manipulationen über VPI, alle Zuwächse, was wir so gewinnen, wieder weg. Und das ist ein Problem. Und Ein anderes Problem ist die Staatsquote, das heißt die hohe Steuerquote und die Verschwendung im Staat. Der Föderalismus in Österreich, in den ganzen osze staaten wir haben in doppelten, dreifachen ans Fördervolumen als wie in allen Wirtschaften. Wir haben neun Landtage, Bayern ist größer, hat mehr Einwohner, mehr Wirtschaft hat einen Landtag. Wir haben 60 Bundesräte, die man nicht brauchen. Also wir haben weltweit die zweithöchste Politiker-Parteienfinanzierung. Also natürlich, die richten sich das selber. Da sind sie noch alle sofort dabei. 2012 haben sie sich wieder alles wieder schön erhöht. Und gleichzeitig haben sie den Rechnungshof die Prüfkompetenz geschmälert. Wir haben in Österreich ein korruptes System. Die haben sich nee, absichtlich ja. Lücken gelassen in der Politiker-Parteienfinanzierung, Lücken in die Lobbyistengesetze, haben dazu noch das Amtsgeheimnis, die Intransparenz, haben sich nicht die doppelte Buchführung einverleibt, die haben die Kameralistik aus der Kaiserzeit, wo man alles vertauschen kann. In den 70er Jahren haben sich die Landeshauptleute in Heiligblut getroffen und haben die Heiligblut der Vereinbarung beschlossen, was, sagt, okay, alle Gebietskörperschaften, also Bund, Länder, Gemeinden brauchen nicht die doppelte Buffung einführen. Das haben die sich beschlossen. Die Politiker hätten normalerweise Sorgfaltspflicht in unseren Steuergeldern. Aber mit diesem Buchhaltungssystem, hat man es in Salzburg gesehen, kann man sie monatelang nicht drauf, was los ist. Hm, sehr viele Missstände im Staat, die was leider von den Medien nicht kritisiert werden, was uns viel Geld kosten. <lacht> ja, was uns sehr viel Geld kosten und wo quasi der österreichische Bürger ausgeraubt wird. Ja. Das Staatsvermögen wird verschleudert. Die Korruption nimmt immer mehr zu. Also es ist echt ein Wahnsinn. Ja, wir steuern auf, pardon, auf Verhältnisse zu, wie wir sie äh, in, in Griechenland haben. Ja? In dieser, Überspitzt, aber wenn du dir Griechenland anschaust, und das habe ich ja, oder du ja auch mit dem Dr. Freisleben, der das ja auch behandelt hat, in seinem Buch Das Amerika-Syndikat, wo er ja ganz klar spricht, für Griechenland wäre die Island-Option die beste gewesen, ja, dass man einfach die Banken krachen lässt. Schau dir an, Island hat die Banken krachen lassen und ist jetzt wieder voll dabei, ja. Stattdessen. Und da muss man ja auch, wissen, ja die die wenigsten, da geht es auch wieder um viel, viel Erdgas. Es ist ein riesen Erdgasfeld im Shelf von Griechenland. Und die Amerikaner oder Teile der amerikanischen Regierung, es gibt einen Flügel, der hätte halt gerne, dass jetzt wie die Briten, auch die Griechen aus der EU rauskommen. Weil dann kann man nämlich das Öl und Gas, was da liegt, wieder schön in Dollar abrechnen. Hingegen wenn sie in der EU wäre wär Euro. Euro. Das wollen die natürlich gar nicht. Deswegen ist auch Norwegen nicht in der EU, auch ein Erdölland. Das ja. ist ja kein Zufall. Briten jetzt vollkommen raus, auch ein Erdölland. Das sind die Gründe, ja. das wird aber nirgendwo geschrieben oder kommuniziert. Aber darum geht es eigentlich. Die Pipeline, was quasi Katar betreiben möchte und wo Iran das gleiche Erdgasfeld ausbeutet, da wird ja auch nicht geschrieben drüber. Ja. Und das die größte Tragik finde ich eben, dass jetzt die NATO-Staaten mehrere Terroristen unterstützen, seit Jahren, mit Milliarden. Seit 1979, seit Jimmy Carter auf Wunsch von Brzezinski die gleiche Idee hatte, wir werden jetzt Mutschein-Truppen ausbilden im Kampf gegen die Sowjets. Jeder, der den Film Rambo 3 kennt, also ich bin kein Rambo-Fan, aber dieser Film spielt eigentlich genau das wieder, was da passiert ist. Ja? Diese Mujahideen-Truppen, die von der CIA hochgerüstet worden sind, um gegen die Russen in Afghanistan zu kämpfen. Mhm. Und das war Al-Qaida. Al-Qaida heißt ja nur die Liste, die Zelle, die Datenbank. Die Datenbank ja? mhm. Das war die Liste jeder Namen der Scheiß. Söldner. Ja. ja, du weißt das, ein paar andere, aber viele wissen es nicht. Aber eben in... Die letzten sechs Jahre hat es enorm zugenommen, weil da werden jährlich viele Milliarden in, viel, in viele Terrorbanden investiert. Ja. Und vor allem auch die NATO-Partner, Verbündeten wie Katar und Saudi-Arabien, die tun Milliarden im Jahr hinein investieren. Und diese Milliarden, das fördert den Terrorismus. Und ja, man weiß, dass diese Terrorbanden eigentlich einen Terrorstaat gründen wollen Natürlich. mit Kalifat und Scharia. Wobei ich ja dann sage, warum wollt ihr einen islamischen Staat? Ihr habt doch bereits einen, Saudi-Arabien. Ja, aber... <lacht> das ist doch genau das, was sie wollen. Da geht es mehr darum, dass eben Syrien... Äh, destabilisiert, natürlich. Ich das, ich jetzt mal, weil ein Partner von Iran ist, natürlich. Und von Russland ist. Natürlich. Um da. Aber ich sage nur, wenn das eigentliche Bestreben dieser Hardcore-Wahhabiten, und das ist ja die wahhabitische Lehre des Islam weil den Sunniten die gefährlicher ist, also diese extreme Form. Dann sollten die doch alle nach Saudi-Arabien ziehen, dann hätten sie das, was sie wollten. Aber nein, wie du richtig sagst, es geht nur darum, dass jeder Staat, der heute auf sich was hält und militärisch im großen Stil agieren will, nicht nur einen Geheimdienst oder mehrere Geheimdienste hat und mehrere Militärheiten und Militärgeheimdienste, sondern auch eine eigene Terrortruppe. Ja, oder mehr. Oder, Oder mehrere, ja. Killer Killerkommandos und alles Blackwaters Mögliche. Blackwaters und Academy und wie sie alle heißen, ja. Ja, aber nur aufgrund dessen, weil die Medien darüber nicht kritisch berichten und das weiterhin zugelassen wird, dass man Terroristen unterstützt und dann aber scheinheilig sagt, wir befinden uns im wahren Terror. Der ganze also, lustig die größte Frechheit überhaupt. War ja, als die Merkel gesagt hat, dass sie werden jetzt mit den Tornados über Syrien Aufklärungsarbeit äh, betreiben und die Daten kommen dann an die guten Terroristen, ja? Ja. an die Al-Qaida, nämlich die al nusra front Also das, was in Syrien passiert und was da die Menschen erleiden müssen, das ist sehr viel vom Westen, aber auch Saudi-Arabien, Kuwait, und und Israel auch, nicht zu vergessen. Israel, Türkei und so weiter auszugeben alle die rundherum haben da ihre interessen ja weil ausschlaggebend ist trotzdem die usa dabei meiner meinung nach natürlich ich und die stritten und ja es ist echt der wahnsinn dass die medien da einfach das nicht erkennen wollen mir kommt vor die lesen keine fachbücher von Nein von Politikwissenschaftler, die was vor Ort recherchiert haben und das erhoben haben, und das ist ein Tooling, dass ich dich wieder ins Wort fall, Klaus. Aber das ist ein wichtiger Punkt, der mir zu meiner Zeit als Nachrichtenredakteur schon irrsinnig gewohnt hat. Du hast gerade beim Fernsehen die Situation, dass du kaum noch Experten hast. Ja? Für mich bräuchte eine gute Nachrichtenreaktion einen Wirtschaftsexperten, einen Innenpolitik-Experten, einen Außenpolitikexperten mhm. und so. Das gibt es aber nicht. Du machst alles. Du machst Chronik heute, mhm. morgen machst vielleicht einen Society-Beitrag, übermorgen bist du vielleicht einmal äh, bei einer SPÖ oder bei einer, bei, bei einer Konferenz vom Bundeskanzler und so dreht sich das im Kreis. Mhm. Nur... Und das ist der nächste Punkt, sie bilden sich auch nicht weiter. Mhm. Sie lesen keine Fachbücher, oder die wenigsten, es wird schon ein paar geben, aber die wenigsten. Und dadurch hast du keine Spezialisten. Und wenn sie sich dann irgendwelche Experten holen und in so Dokus zeigen, der sei jetzt ein Experte auf dem Gebiet, und du dann mal genauer recherchierst, was ist denn das eigentlich für einer, dann kommt man schnell drauf, dass diese Herren oder Damen, die da als Experten gepriesen werden, eigentlich überhaupt keine Kompetenz haben, auf dem Gebiet eine Expertenmeinung zu artikulieren, mhm. sondern, äh, so also bezeichnet war das jetzt bei diesem Schweizer Fernsehbeitrag, Einstein, wo sie den Ganza ziemlich zerlegt haben, wo sie ja dann einen Medien- und Kommunikationswissenschaftler nehmen und der andere ist Professor für amerikanische Kulturgeschichte. Was haben diese beiden Herren so 9 Level zu sagen, mhm. ja, kriminalistisch oder forensisch, gar nichts. Ja auch viele Journalisten haben eben keine Bücher darüber gelesen, Nichts. Ne? die haben sich einfach eben von diesem patri patriotischen Journalismus, der was nach 9.11 in Amerika stattgefunden hat, wo man die Verlautbarung der Bush-Administration unkritisch einfach durchgereicht hat. Yeah. Das hat halt diese Gründe gehabt, dass eben Amerika, das Volk dann zusammengestanden ist nach diesen Anschlägen, was ja ganz normal ist, und dass der Korn aus der Reihe dann sein wollte. Und das ist halt ohne Kritik dann alles durchgereicht worden und unsere Medien haben das auch einfach durchgereicht. Durchgereicht, ja, bis, ja. bis heute, ja. Und was ja auch nur wenige wissen, weil man heißt, sagt immer Österreich sei neutral, Österreich ist in der Partnership for Peace. Also de facto, wenn es hart auf hart kommt, müssen wir da auch mit also agieren, ja. Die Schweizer Detto sind auch in der Partnerschaft for Peace. Ich weiß, aber eben ab dem Zeitpunkt, wo wir quasi in die EU eingetreten sind und eine gemeinsame EU-Außenpolitik betreiben und eben auch die Russland-Sanktionen mit unterstützen, wie kann man neutral sein, wenn man Waffen liefert, frage die. Wie kann man neutral sein, wenn man die NATO eben drüber fliegen lässt, also Partnerschaft for Peace macht es. Oder was sie im Jahr, wenn 4000. Äh, Militärische Transporte durch Österreich durchgehen, da ist man nicht neutral. Man ist auch nicht neutral, wenn man auf dem Truppenübungsplatz mit den Amerikanern oder anderen nato Staaten gemeinsam übt. Ja. Da ist man nicht neutral. Natürlich. Wenn wir in Tirol 2015 die Bilderberger gehabt haben... Warst du da in Telfs? Wie viele Leute waren da eigentlich, Demonstranten? Also in Telfs haben wir am Samstag demonstriert, da waren wir so 1500 Leute. Und ich habe eben eine Demo vor dem Bilderberg-Tagungshotel. Also bei der, bei der Einfahrt organisiert und da waren wir so 60, 70 Leute. Da war ein Sperrgebiet und da ich, hab weiß ich können. hinkommen können. Ich habe halt dürfen, weil ich das eben angemeldet habe. Aber eben die Bilderberger sind für mich ein transatlantisches Bündnis und ja. es ist vor allem ein militärisches Bündnis auch. Nicht nur ein wirtschaftliches, auch ein militärisches Bündnis. Und bei den Bilderberger da treten immer die NATO-Offiziere. Die treten da auf. Geheimdienstoffiziere. Ja. Auch. Und wir als neutrales Land tun eben so eine NATO-Lobby-Organisation, die auf Steuerkosten auch vom so. CIA finanziert wird seit Anfang, äh, geben wir denen Raum. Auf und Steuern. Und da wir nur Millionen ja. äh, für unser Militär, was wir da im Einsatz haben, und für die ganzen äh, Überwachung. Flugüberwachung und, und für die Polizisten. Es ja. war ein Wahnsinn. Ich mich gefühlt wie ein Polizeistaat, muss ich ja, sagen. Ja. Wobei jetzt hingegen wieder in Dresden waren sie ja wieder ganz äh, sehr zentral mit den Hotels in der Innenstadt. Also da waren sie nicht so abgeschirmt. Mhm. Aber die Bilderberger, ja, das war ja auch so ein Thema. Also das habe ich mich schon sehr früh äh, informiert über den Daniel Estolin, der hat ein gutes Buch geschrieben. Ähm, und dann kamen erst die Bücher von Wisniewski und all den anderen zu dem Thema. Äh, vom äh, Andreas von Reti, der hat auch ein Buch darüber geschrieben. Aber Estolin war für mich der erste. Und natürlich die Arbeit von Jim Tucker darf man auch nicht vergessen, der ja in den Alex Jones Dokus endgame, die sich ja massiv mit der Bilderberg-Konferenz beschäftigt, dieser Film. Es gibt auch eine Uni, die sich damit beschäftigt hat, die was eben Macht- und Elitenforschung betreibt. Da gibt es den Herrn Björn Wendt. Ja. Da kann man googeln. Und er hat eben auch 50 Seiten über die Bilderberge im Internet veröffentlicht. Und es ist wissenschaftlich empirisch geforscht, also Machtforschung und der hatte eben auch bei uns in Innsbruck dann an diesem Bilderberg-Wochenende einen Vortrag gehalten darüber. Okay. Wir haben das Aktionsbündnis gehabt, da waren mehrere dabei, die Grünen, aber auch die Piraten und ein paar andere. Und wir haben da wirklich was Schönes gemacht mit äh, einigen Vortragenden von der Wirtschaft, auch von Indien, also wirklich sehr anerkannte Persönlichkeiten und eben der Björn Wendt war auch dabei und das ist gut angekommen und wir haben das ziemlich gut in die Medien auch bekommen. Ja, bezeichnen war ja dann der Auftritt von Sean Ziegler, aber ich glaube nur wenige Tage danach war er dann äh, das in München, mhm. und da wo ist der Sean Ziegler aufgetreten und hat gesagt, hey, weil in München waren glaube ich zehntausende Demonstranten, die haben gesagt, halt, ja. hier könnt ihr ja nicht her, ihr hättet jetzt ein paar Kilometer weiter nach Telfs, da solltet ihr jetzt demonstrieren. So hat er das gesagt, irgendwie im Wortlaut der Sean Ziegler, Mann den ich sehr, sehr schätze, der auch super Bücher schreibt, Level, ja. guter Mann. Mhm. Ähm, aber zurück zur Bilderberger Konferenz, das ist natürlich die Castingshow für, für die kommenden Politdarsteller. Ja? Weil es ist ja kein Zufall, dass immer kommende Kanzler ein oder zwei Jahre davor Gast bei der Konferenz waren. Ja? Das heißt, da stellen wir sich vor, da lotet man aus, sind die auf unserer Linie, können wir die so weit handeln? Und wenn ja, dann kann man davon ausgehen, dass der oder die Person noch eine großartige Karriere machen wird. Ja? Und was ja auch viele nicht wissen, die ist ja, dass ja nicht mehr der David Rockefeller da das leitet, sondern der Kissinger ist eigentlich der Head von dem mhm. Ganzen. Ja. Weil der Rockefeller ist jetzt der 102, jetzt glaube ich, geworden, der lebt ja noch immer, ist ja mhm. ein Phänomen. Und ich glaube schon 4 von 14, oder? Ja, ja, natürlich, ich glaub, ja Fremdorgane ohne Ende, will ja. <lacht> ich gar nicht wissen, woher die kommen. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Mhm. Auf jeden Fall ist der Henry Kissinger da der Mastermind. Und was diese Leute ja wollen, das kann man ja auch nachlesen. In den Memoiren von David Rockefeller steht das auch drinnen, wenn, wenn man mich beschuldigt, dass ich eine geheime Weltregierung will, äh, dann bekenne ich mich schuldig, so sinngemäß. Ich habe jetzt mhm. den genauen, das genaue Zitat nicht im Kopf, aber das war so unterm Strich die Message. Ja, ja dann bekenne ich mich schuldig. Das heißt, die geben ja offen zu, was sie vorhaben mit uns. Ja? Dass sie die Menschheit quasi reduzieren wollen, weil wir sind ja nicht so viele. Das heißt, da kommen die ganzen äh, Grippe oder Krankheitsviren im Umlauf, Naturkatastrophen, gesteuerte äh, Kriege, all das ist ja alles schon möglich. Ja? Du kannst, äh, was ja auch sehr lustig ist, der Benjamin Fulford, bitte vielleicht was sagen, der hat ja mit dem japanischen Wirtschaftsminister ein Interview geführt und der hat ihm gesagt Ja, wir mussten unsere Märkte